Mal was besser wird. Also, ich spiele es einfach mal, weil ich da Bock Aber ich kann ihn halt nicht. Ich spiele den, weil ich Spaß habe. Das ist schon richtig. Aber jetzt spiele ich doch was anderes.